40 Tage Reich Gottes, 40 Tage, Kingdom of God. Ähm, heute Tag Nummer 35. Today we have day 35, und wir reden über die Freude im Heiligen Geist. Lass uns ähm, äh, lesen in Römer Kapitel 14, Vers 17. Let us read in Romans 14, verse 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit but righteousness und Frieden and peace und Freude im and Heiligen Geist. In the Holy Wir wissen, was Gerechtigkeit bedeutet. Du stehst recht vor Gott. So, wenn, wenn du, wenn du mit im, im Reich Gottes bist, When you are in the kingdom of God, hast du die Gerechtigkeit Gottes. Then you have the righteousness of God. Das Zweite ist der Friede. The second one is peace. Wenn du äh, zu Jesus kommst, Jesus, gibt er dir seinen Frieden. Then he gives you his peace. Aber was ist diese Freude im Heiligen Geist? Und wie bekommen wir die Freude im Heiligen Geist? Weil das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. The of God is joy in the Holy Spirit. Die Freude ist eine der kostbarsten Gaben, die wir haben. And joy is one of the most precious gifts we have. Freude tröstet. Joy comforts. Äh, Freude äh, verbindet. Joy connects. Und ist eine ein ein Zeichen des Glaubens. And is it is also a sign of faith. Viele die die schwierige Umstände haben, many that have hard circumstances, sie entscheiden sich für die Freude. They determine Lass dir deine Freude nicht rauben. Don't allow the joy to be from you. Der Teufel will über die Umstände und Gefühle deine Freude rauben. The devil wants and to rob your joy. Aber lass dir die Freude nicht rauben. Allow it. Entscheide dich für die Freude. Unabhängig von deinen Umständen. Uh, independent of your Nicht die Umstände geben dir Freude, sondern deine Entscheidung des Glaubens gibt dir Freude. But your of faith gives you joy. Freude ist eine mächtige Waffe joy is a im geistlichen Kampf. In the spiritual realm. Und es ist sehr gut, wenn man sie bewahrt und wenn du versuchst, sie zu erzeugen. Es ist gut für deinen Körper, es ist gut für deine Seele soul, und es ist gut für deinen, für deinen Geist. Dankbarkeit ist der erste Schritt zur beständigen Freude. And is the first step to have joy. Wenn du die Freude im Heiligen Geist haben willst, spirit, fang an dankbar zu sein. Start being dankbar für das, was du hast. For what you have. Dankbar für das, was du bekommst. For what you get. Dankbar für das, was noch kommt. Dankbar für das, was war. Das ist der erste Schritt zur beständigen Freude. Und ein dankbares Herz ist ein fröhliches Herz. Wenn du dankbar bist, bist du automatisch fröhlich. Und wisst ihr was? Unser Gott ist kein trauriger Gott. And our God is not a sad God. Unser Gott ist ein fröhlicher Gott. Er is ist der, der, der Herr über Freude. He is the Lord joy. Und Freude ist die Frucht des Geistes. And joy is the fruit of the Spirit. Je mehr du in, im Geist wandelst, When you walk in the Spirit, desto mehr kommt Freude aus deinem Inneren heraus. Automatisch. Möchte ich möchte dich ermutigen, dadrin, you, im Geist zu wandeln. Freude ist, ein, ein Glaubenszeichen. Es ein Zeichen, dass du im Glauben stehst. Wir wollen reinschauen in, in Psalm Kapitel 16. Und da äh, ist der Psalmschreiber auch, auch in dieser Entscheidung, ich will meine Freude nicht rauben lassen. Und wir lesen von Vers 9 bis Vers 11. And we read from, uh, 8 to verse 11. Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. I will bless the Lord, who has given me counsel; my, my reins also instruct me in the night season. I have set the Lord always before me, da, because he is my right hand; yeah, I shall not be moved. Yeah, darüber freue ich mich sehr. Therefore my heart is glad. Darüber freue ich mich sehr. Ah, my heart is glad. Dass ich nicht, ähm, ähm, dass nicht für mich behalten kann. Bei, that, that ja. can't even hold it for myself. Äh, bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Tod oder Verwesung überlassen. Ja, yeah. mit you I am in security, because you will not leave my soul in hell. Ich gehöre zu dir. I to you. Und jetzt hört mal zu, was dir steht. And now what is du zeigst here. mir den Weg zum Leben. You will show me path of life. Du beschenkst mich mit Freude. Yes. And in thy is of joy. Denn du bist bei mir. With me. Ich kann mein Glück nicht fassen. Es hört niemals auf. At thy right hand, there are Gott steht dir zur Seite. God is at your side. Er ist immer bei dir. He's always with you. Er hat verheißen, ich bin alle Tage bei euch. Has be Und darüber freue ich mich sehr. And that's what I am very happy about. Und das ist eine Entscheidung. Auch wenn die Umstände schwer sind, also when the, when the möchte hard. ich ermutigen, dass du darauf schaust: Jesus ist immer bei mir. Und er führt dich zum Weg zum Leben. Und er beschenkt dich mit Freude. He is, he Nimm diese Freude des Herrn an. This joy of the Lord. Gott liebt uns. God loves us. Und er ist immer bei uns. With us. Egal was geschehen mag. Uh, no what und Wenn wir das verstehen, And when we that, dann dann bleiben wir in der konstanten Freude. Then we in joy. Philippa 4,4 sagt. And Philippians Freut euch alle Zeit im Herrn. Rejoice. At all times in the Lord. Wiederum will ich euch sagen: Freut euch. Again, I tell you, es ist eine Aufforderung. This, this is a, a, a a, a, a es Ist kein Angebot oder eine Bitte. Offer. Aber es ist eine Aufforderung. Freut euch alle Zeit. It says here, rejoice in the Lord, always. Mm. Im Herrn können wir uns freuen. The es geht nicht in den Umständen, sondern es geht im Herrn, It only works in mitten, the Lord. wenn du im Gefängnis bist oder du gehst durch eine Scheidung durch. Or you go through a divorce. Oder du gehst durch, durch einen schweren Verlust. Or you have bad loss in your life. Oder du gehst durch eine Insolvenz in deinem Leben. Or you, uh, you lose all your money. And, und da steht die, die, die Verheißung Gottes. Freut euch im Herrn alle Zeit. And the, the call from God, in the Lord ich möchte dich ermutigen, dass du dich entscheidest für die Freude. I want to encourage you. Determined to stay in joy. Denn das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Und nur im Heiligen Geist können wir das erreichen. Und dann sagt Paulus: Wiederum sage ich euch, freut euch. And then Paul says in the same scripture, and again I say rejoice. Ich möchte dich auch ermutigen. Freu dich im Herrn alle Zeit. Rejoice in the Lord All the time. Und wiederum will ich da sagen: Freu dich. And I say to you, Denn das ist das Reich Gottes. That is of God. Lass dir die Freude niemals rauben. Und vergiss niemals. Don't ever du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Loved. Und mächtig gesegnet. And, and